Und sie entwickeln gerade ein neues Metalox Triebwerk für die Neutron Rakete. Das Triebwerk heißt Archimedes und wird ebenfalls auf 3D Drucktechnik gestützt. Rocket Lab handhabt die Situation ähnlich wie SpaceX. Ein solides Geschäft aufbauen, dazu die notwendige Infrastruktur und dann das eigene Produkt durch ein größeres, noch günstigeres Angebot ersetzen. Die einzige kleine Sorge, die ich habe, ist, dass... Zu schnelles Skalieren manchmal unerwünschte Nebenwirkungen mit sich bringen kann. Aber ich denke, hier muss man sich einfach auf Peter Beck und seine Vision verlassen. Berufsmanager verkacken solche Dinge gerne.